Aber wenn ihr nochmal alles rausholen wollt, so was den Flavor betrifft, dann macht das mit dem Mörser, weil... Ähm, mm. Dann kommt der Juice raus. <Musik> Schön, dass ihr am Start seid heute. Wir werden Lukas und Charo in einem schönen Pasta-Battle gegeneinander antreten lassen. Jetzt schauen wir, ob die kochen können. Wer von den beiden kochen kann, wer von den beiden besser kocht vor allem. Ihr habt euch das gewünscht mit dem Pasta-Battle. Habe ich natürlich umgesetzt. Ich würde mir sehr ein äh, Abo von euch auf meinem Zweitkanal wünschen. Holle Live, da teste ich auch Essen. Ich mache Wettessen und, und, und. Ich würde mich sehr freuen und jetzt fahren wir erstmal zu Lukas. Ich habe mir den langen Weg abi auf mich genommen äh, nach Wien und jetzt gucken wir, was jetzt auf uns zukommt. Alter, jetzt mal unbezahlte Werbung. Ich habe so ein Bolt hat mir Lucky empfohlen. Das ist so eine App. Knapp wie eine 1, ja. Osman kommt jetzt an Start. Hallo. Hi Osman, grüß dich. Hallo. Ja. I'm waiting here for you. Kurz unterbrechen von zu Hause, weil ich euch nur kurz zeigen wollte, wie ich schön Kakao trinke und ihn runterschlucke und ihn auf den Boden kleine machtdemonstration von meinem neuen freund hier, dem hier die sponsor der heutigen folge ich zeige euch mal kurz wie der was aufsaugt das ist nämlich wische und stockroboter aber warum das ein special wischroboter ist der hat eine eigene station so, das ist nicht, ähm, wie jetzt bei Standard, äh, Wischrobotern, die einfach nur wischen, da siehst du ja meistens gar nicht, dass es nass ist, der wischt richtig feucht. Das zeige ich und das liegt daran, dass er hier halt eine richtige Reinigungsstation drin hat. Hier ist zum Beispiel dreckiges Wasser, weil er ja mein Kakao weggewischt hat. Hier ist dann ja das saubere Wasser drin. So, und der hat eine eigene Waschmaschine drin. Das heißt, die Mops wäscht er jedes Mal, wenn er da reinfährt, nach 10 Minuten fährt er da rein und wäscht diese Mops, damit die halt sauber sind danach. Der arbeitet mit richtig Druck, damit er auch in die Rillen rein kann. Der hat 10 Newton Druck, Abwärtsdruck und 2500 Pascal, wenn ihr saugt, an Saugkraft und, ähm, wenn ihr den neu einstellt, müsst ihr den erstmal fahren lassen. Der zeigt euch eine eigene Karte. Vom Haus fertig der an und dann äh, kann der losballern. Und wienert euch die Bude sauber. Also das Ganze findet ihr in der Videobeschreibung. Guckt es euch gerne an. Und ich würde sagen, jetzt geht's weiter im Video. Osman, du alter Osman. <lacht> Osman ist am Start, Mann. Und wir driven jetzt los zum guten Luki. <lacht> Nicht du, aber du, du. <lacht> ja, ah, Geil, Mann, hier zu sein, Lukas, geil. Ja, es gibt Pasta, Lukas, Mann. Und äh, es wird ja auch natürlich ein schönes Battle geben, das weißt du ja. Du wirst gegen Charo antreten. Hab ich gehört, ja. Wie schätzt du denn deine Chancen ein zu gewinnen? Es kommt doch an, wer sich mehr Mühe gibt am Ende des Tages. Ich ah. glaube, beide können ganz gut kochen. Wir sind ah. keine Köche, aber wir kochen hin und wieder mal. Es kommt letztlich darauf an, wer zieht jetzt das krassere Ding so. Dann werden wir mal kurz einmal in die Küche gehen, okay. Okay, Lukas, ich guck mal hier mal deine Zutaten an. Was gehört jetzt zum Essen mit dazu erstmal? Was, was brauchen wir gleich? Wir haben Basilikum, wir haben Minze, wir haben Petersilie, wir haben mehr Basilikum. Ich gerade noch spontan aus dem Kühlfocken. Kirschtimaten und äh, okay, Spaghetti. Die Nudelsorte okay. für heute. Ich sehe jetzt keine Pinienkerne und so, aber bei so viel Basilikum hätte ich kurz gedacht, vielleicht machst so du ein Pesto. Das wird doch Pesto. Pinienkerne kommen noch. Ah, ich hab's mir gedacht. Gute <lacht> Wahl, sichere Wahl, weil Pesto, das ist eine sichere Nummer, um auf jeden Fall, würde ich mal sagen, eine safe gute Bewertung zu kommen. Was ist safe guter Pesto? So Pesto oder? ist effektiv. Ich würde sagen, wir schwenken mal kurz zu, zu, zu Schau rüber direkt, gucken mal, was da abgeht und dann sehen wir uns hier wieder bei dir in der Küche gleich. So Leute, willkommen aus Gelsenkirchen, ich beziehungsweise, ich sag mal so, aus dem Ruhrpott. Ich klopfe jetzt beim guten Charo. Jetzt geht's los, Passateil teil bei Charo starten wir. Ach, ich bin ich überhaupt richtig. Ja, Mann, ich bin richtig. Ey! Charo. Und seine Community. Ja, Mann. Was geht bei dir? Alles gut? <lacht> ja, ja, wunderbar. Ja. ja Schön, dass ich hier sein darf, Mann. Ja. Ich hoffe, und du hast was Schönes ich. vorbereitet für uns. Mann. Ich habe schon was vorbereitet. Ich hoffe, dass du jetzt nicht übel. Ich habe heute wirklich einen sehr strammen Zeitplan. Ja. Ich weiß, du bist nicht immer der Pünktlichste. Ja. Und damit ich heute auch Zeit spare, habe ich ein bisschen was vorbereitet. Okay. Bin ich schon mal zu spät gekommen? Uh sehe Schon mal Meeresfrüchte sehe ich da. Sag mir jetzt nicht, du liebst keine Meeresfrüchte. Doch, doch, ich bin jetzt auf den Geschmack gekommen, weil ich in Marokko war. Ich muss mal von der Seite ja. filmen, weil da das Licht kommt. Marokko. Ja, nach dem perlen muss auf die Muscheln schlürfen. Ne? <lacht> ja, aber Muscheln hast du nichts zum Schlürfen hier, ne? Nein, leider nicht. Oder erzähl nein. mal, ich war, bin dir ins gefallen, sorry. Hey, du hast mir erzählt, Marokko. Ja, und da habe ich das erste Mal wirklich frisch, kann man auch nicht sagen, aber da das Essen, wo es mir so richtig gefallen hat, wo ich auf den Geschmack gekommen bin. Oh, das liegt nach einer Herausforderung für mich. Mhm. Und ich hoffe, dass ich den Rolle heute auch mit Meeresfrüchte hier eine wunderschönen Deutschland überzeugen kann. Ich bin gespannt, Schauer, aber da hast du dir wirklich nichts leichtes, oder? Hättest du dir auch so eine Billo-Sache aussuchen können? Nein, nein. Du weißt ja? doch, schon, wo ist euer Straßengourmet? Hast und ich werde ja. heute einen raushauen. <lacht> Geil, jetzt mach ich uns Thumbnail rein, schreibe ich Straßengourmet bei dir. Ja, ja, sehr gerne, sehr Okay. Darfst du spoilern, was der Lukas äh, zubereitet hat? Nee, ich glaube noch nicht, weil... Ah, weiß ich nicht, ob ich das jetzt sagen sollte. Vielleicht bist du da... Ah! Ah, ich sag's mal, einmal zu nutzen, na, ich weiß nicht. Weiß egal, ja. <lacht> komm, nein, ich ja. Was ich heute für dich zubereiten werde, dieses Gericht wirst du nirgendwo finden, denn ich habe ja wirklich selber kreiert und ich hm. bin auch da sehr, sehr stolz darauf. Also, wenn ich ja. richtig einen rausholen will und flexen will, kommt ja. das immer bei mir auf den Teller. Okay, dann zeig her, Schau, zeig okay. her. Wie du hier siehst, habe ich hier so kleine Baby-Kalamari schon mal leicht angekocht. Die waren wirklich nur für zwei Minuten im Wasser. Dann habe ich hier Tomaten schon mal klein gemacht. Ja. Dann habe ich hier eine Mischung aus Knoblauch, Chili und frischen Koriander. Oh, oh. Mann, Knoblauch, Chili, frischer Koriander. Dann habe ich hier argentinische äh, Argentinische rote Garnelen. So. Die müssen noch gepult werden. Ne? Die? Nee. Heute bin ich aber Italiener. Heute nicht schaue, heute <lacht> aber Italiener. <lacht> Dann habe ich hier Malvenblätter. Muskat sagt man auch Das dazu. sagt man nichts, ne? Der haut Sachen raus. So. Früher, zu meinen illegalen Zeiten... Hast du das, das geraucht? Nicht. Nein, das hat, damit habe ich manchmal ein bisschen Besteckt. <lacht> Mach das ja. nicht nach, Leute. Die Zug ist auch schon längst abgefahren, aber so sieht ein klassisches Maldenblatt aus. Auf jeden Fall, die habe ich jetzt in heißes Wasser eingelegt, gewaschen und ausgewogen. Mhm. Das Ganze serviere ich dir auf Pasta. Die ganzen arabischen Leute, die jetzt aus seiner Community gerade zuschauen, die werden jetzt bestimmt mit ihren Händen so machen, oh mein Gott, was macht der Chao da? Aber ich hoffe, du kannst die heute alles besser er Guckt Chao an, wenn ich schlecht werde, glaube ich, komme ich nicht mehr lebend raus heute. <lacht> na, na, na. na. Ja, <lacht> das auch schon mal auf Charos Kanal, einen kleinen Battle. Genau, mhm. richtig. Wir werden auch gleich noch ein kleines Sandwich Battle machen. Sonne scheint, wir haben perfektes Wetter ja. und es äh, würde sagen... Ja, das gibt es dann auf Charos Kanal. Wenn das schon draus ist, blende ich es ein und sonst kommt das dann später. Genau, genau. Deswegen sollte ihr auf jeden Fall Rolle und Charo abonnieren, damit ihr auch nichts verpasst. Gerne. Das, das, klingt, das, das klingt doch nach einem Plan, Das oder? klingt nach einem sehr guten Plan. Das fangen wir an, fangen wir an. Ich bin fangen gespannt. Wir an, fangen wir mal an. Wir gucken mal einmal vielleicht noch mal zu Lukas, was der gerade macht und dann nehmen wir uns hier wieder Lukas, an. Lukas, wir sehen uns. Lukas, wir sind wieder zurück bei dir. Start. Was ist der nächste Schritt bei dir? Wir sind bereit, wir fangen an. Okay, was würdest du sagen, ungefähr rein, schätzungsweise, wie lange brauchst du, um das fertig zu kriegen? hier? Ja. 50 Minuten. 50 Minuten, ne ja, heute morgen um 8 Uhr aufgestanden, ja, haben wir ich Supermarkt gekauft. Aber ihr seht der ist noch jung, der äh. muss noch ein bisschen wachsen. Hat äh, mir ja. ja. fast schon leid, zu... Äh, so zu wie zu einen kleinen Fisch aus, aus dem Bach rauszuholen, <lacht> weißt du, der ist doch ganz klein, weißt du? Gute <lacht> Dann sagen auch die meisten werfen rein, ja. aber Lukas nimmt ihn und bringt ihm das Genick. So, ich helfe dir hier mal ein bisschen pflücken Gerne. Was kommt als nächstes an Start, Lukas? Jetzt kommt Peter, wenn ihr Pesto richtig gut machen wollt, dann solltet ihr auch eigentlich einen Mörser nehmen. Ich macht's heute mit dem Mixer. Ich will heute diese zu Hause am Abend 15 Minuten maximal Pasta machen, so wie jeder zu Hause nachmachen kann. Aber wenn ihr noch mal alles rausholen wollt, so was den Flavor betrifft, dann macht das mit dem Mörser, weil, ähm dann kommt der Juice raus. Finde ich plausibel erklärt. Und wir gucken natürlich dann, ob sich das im Geschmack auch wiederfindet. Minze. Das ist die Zutat, die finde ich am wichtigsten ist, ja. um dieses Pesto, zu so, so diesem Pesto zu machen, was es ist. Mhm. Aber mit der du auch am vorsichtigsten sein musst. Ja, Und das war das, nicht. was mich auch sehr gewundert hat bei dem Rezept. Je nachdem, wie stark die ist, musst du halt gut dosieren. Riecht schon mal sehr frisch, sehr geil. Und ich würde sagen, wir gehen noch mal zu Charo rüber, gucken, was der macht. Und dann sehen wir uns hier gleich wieder, Liebe Grüße an Charo. Ja, Mann. Abo Charo. Dann sind wir wieder zurück bei Charo. Ja, das, das geht schneller, als man denkt, Wahnsinn, ne? Wahnsinn. <lacht> Rolle, ich ja? verspreche dir. Du wirst danach wie mit ja, ja? Ist das auch wieder gut für die äh, Libido? Für die Liebe, für die Amore, für das Durchhalten, alles. Aha, dann, okay, geil, Mann. Ja, Kommen wir einmal rüber switchen nach Lukas. Ja. Lukas denkt dran, mit dem Code Charo 10 gibt es nochmal Rabatte, ja. ne? <lacht> auf dich, Lukas. Aber wenn du wieder heimlich zeigst, Plus Riegelnasch, dann nimm wenigstens den Code ja. von Charo heute ja, mal mit. Also, also, du kannst ruhig mit offenen Karten spielen. Ja, aber. Lukas, zurück bei dir. Ich habe eben dein Messer äh, nochmal bewundert. Was ist, ich liebe Messer. Was ist das für eins hier? Das ist von Anrio. Äh, ich habe auch ein geiles Messer und ich sag's euch, das würde auch theoretisch nur 30 Jahre halten. Es ist so, Bruder, du äh. hast diesen Gegenstand in der Hand und ob du es glaubt oder nicht, aber da ist irgendwie so eine Energie drin. Ja. Auch, wenn du nur einbildest, ja. auch wenn du die Gedanken hast, dass so ein Beret irgendwo in Japan äh. dieses Messer hämmert, also ja. das ist es halt so, ist einfach befriedigend, immer wieder dieses Messer in der Hand zu halten. Ich habe auch schon so auf den Finger gehackt, damit du auch. Nee. Nein. So, Lukas, nächster Schritt, wo geht die Fahrt hin? Ich bringe ganz kurz den Basilikum auf den Balkon. Äh, jetzt hast du schon mal Bärlauchpresso gemacht, Lukas? Nach Bärlauch stinkst du so aus der Fresse nach aber ganz übertrieben. Einmal mein Bruder habe ich Bärlauch vor pur gefressen, aber pur. Ich bin ins Auto reingegangen, weil er war sauer. Wenn ich jemals wieder mit Bärlauch ins Auto komme, dann nehme ich nicht mit. Dann lieber doch Minze. <lacht> du kannst doch äh, Jiu-Jitsu, ne? Wollen wir hier nur von der Kamera ein bisschen ringen? Du willst, ja? Nein, Mann, du machst die kaputt. Ja. <lacht> was hast du jetzt erwartet, dass ich Nein sage, oder? Ich schwöre, ich hätte einfach <lacht> im 69-Modus <lacht> gestartet. <lacht> Brave Mysterious 69 oder was? Dieser Modus! Ja, ganz wichtig, wasch die Kräuter kurz. <lacht> ja, das ist, ja. Wieso ist das wichtig, Luca? Weil da Schrott dran hängt. Ja, ja. Das kann euch Holle sicher noch besser erklären, weil er ist Lebensmittelproduktexperte. Ich wasche es auch aus dem Grund, wie äh, du Aber wenn ich sie frisch bei mir aus dem Garten pflücke, dann natürlich nicht. Da hast du natürlich auch noch das Vitamin B12, was natürlich als Bakterium da liegt. Da willst du natürlich nicht abwaschen. Die Rezepte äh, übrigens, die kriegt ihr in der Videobeschreibung noch. <lacht> Dein Geheimrezept. Wir switchen unter Umständen nochmal rüber zu Charo, dann sehen wir uns gleich hier wieder. Oh, war gleich runtergezogen, ne? Ja, das ist geil. Jetzt brauchen wir hier oh, Du hast gleich diesen Kanister, das heißt du ja, ja. Kochst Kiel, ne? Ja, ja. ja. Manchmal, zweimal am Tag, dreimal. Wortliche Ladung, warum? Die Malve saugt das gleich alles schon auf. Okay, jetzt kann, kann ich dich schon mal, schon mal einbeiden. Der Lukas bereitet gerade Pesto vor. Da sind drei verschiedene Kräuter. Da ist Minze drin, Petersilie und Basilikum. Da sind... Viening ja. genau. Parmesan auch. Parmesan hat er drin. Salz natürlich ein bisschen und dann schön mit dem Pastawasser hat er das gemacht. ja. ja. da ja. kommt auch äh, die angerauten Nudeln sehr, sehr gut. Der mhm. Lukas, der ist nicht ohne. Lukas, der hat es faustlich hinter den Ohren. Aber ja. Pesto ist auch eine sichere Nummer. Das nicht so weit aus dem Fenster liegen, hiermit hätte ich nicht gedacht, aber es finde ich geil. Hashtag Abo Italiener in den Kommentaren. <lacht> ja, Mann. Ja, die Kräuter kommen hoch, auch schön der Knoblauch. Noch mehr Knoblauch, da auch. Knoblauch, ja. Knoblauch? ja, ja. Triffst du dich mit keiner vorne oder schon? Also, ich treffe mich schon mit einer vor, aber ja? gemeinsam einsam heute. Knoblauch macht einsam, aber glücklich. <lacht> heute machen wir gemeinsam einsam. I love, don't waste it. Wenn man jetzt reinkommt und es nicht wüsste, könnte das auch Spinat sein, ne Schau, so Spinat, Brennnessel, äh, ne? Hast du schon mal auch so pur Brennnessel gegessen, frisch gefüllt nee, nee. Sehr ja. viel Vitamin C, sehr gesund, ja? Wechsel, guck mal, Alles weg. Oh, komm. Ne, das hat alles aufgesogen, ne? Bevor oh, das hier ins Volle geht, switchen wir nochmal rüber zu Lukas. Ich stell dir mal einmal noch eine Frage, Lukas. Ne? Wenn du entscheiden müsstest, nie wieder kochen oder nicht mehr mit deiner Freundin zusammen. Was würdest du machen? Das ich <lacht> ne? Klar, muss. Ganz ehrlich, jetzt frei raus mit dem Schwur auf deine beiden Eltern. Ach, was? <lacht> ähm, was hat Max gesagt? <lacht> sag ich nicht, sag ich nicht. <lacht> äh, äh, kochen. Du kannst doch nicht nie wieder kochen in deinem Leben. Du hast eh schon zu lange nachgedacht. Das hatte ich selber in den Arsch gebracht. Was machen wir jetzt? Jetzt kommt alles zusammen, alles in den Mixer. Oh, Lukas, wie spielt jetzt gerade? Ihr kennt mein Zuckerproblem, Leute. Würde ich jetzt mir das reinhauen? Meine Psyche spielt verrückt. Ich wäre nicht mehr ich selber. Ich hatte mir jetzt den ganzen Tag versaut, Alter. Ich hätte jetzt gar keinen Bock mehr gehabt zu drehen und sonst was, wenn ich jetzt genascht hätte. Mit zwei Hälfte. Ja, vielleicht nicht, aber ich hätte die ganze Packung weggemacht. Diese Spaghetti brauche ich immer in der Pfanne. Du hast immer bei diesen Spaghetti das Problem, die kommen nicht gleichzeitig ins Wasser. Du brauchst einen riesigen Topf dafür, du brauchst mhm. häufig Wasser. Deswegen mit dieser Pfanne, du sparst dir Wasser, die Energie, Salz mhm. die Nudeln passen rein. Und du hast keinen Nachteil dadurch. Du kannst schön überschöpfen, Du hast nicht dieses riesige Teil. Du siehst die Nudeln gut. Mhm. du kannst gut probieren. Hast nur Vorteile. Und switchen unter Umständen nochmal eben rüber zu Charo. Dann sind wir wieder zurück bei Charo. Kriegst du auch noch eine ordentliche Ladung runter gleich? Nee, nee, nee. nee? Ich ja. bin gerade im Aufbau. Wenn ich jetzt schon Knoblauch, Chili und so, dann hast du irgendwie dann einen Blähbauch und Dann kannst du nicht mehr restlichen Sachen essen. Weißt du, deswegen achte ja. ich da immer ein bisschen drauf. Wie schätzt du denn deine Chancen, jetzt einen Lukas wegzuhauen? Wirklich ohne, aber ich bin optimistisch. Werde ich auch mal so eine Kochausbildung? Was für dich, Charo? Also so Lehrgänge, Kochlehrgänge, lehrgänge mhm. habe ich jetzt auch schon hinter mir gemacht. Aber jetzt eine ganze Kochausbildung. ausbildung Das geht nicht, das geht nicht so. zu viel Zeit, ne? So, das können die Kalamaris rein. Wie gesagt, die habe ich wirklich nur zwei Minuten angekocht. Die sind noch nicht mhm. durch. Die Garnelen sind auch bewusst mit Schale gewählt, mhm. weil ja. die gibt auch noch mal so einen gewissen Sud ab. Ich muss dazu sagen, sehr fasziniert. Chavo hat nicht groß zwischen den Nudeln getestet, irgendwie hier al dente oder nicht. Der hat einfach nach Feeling gemacht, ne Chavo? Ich war aber auch sechs Jahren im Kind, ich hab sechs Jahre lang Nudeln gekocht, ich ja. das, ist das in Winsen, ne? Ja, ja. Das werde ich gleich selber einen Augenschein nehmen. Charo hat mich eben noch mal gefragt, Optik, habe ich zu ihm gesagt, Mittelmaß so. Ich mhm. finde auch Spinat und so ist halt optisch. Jetzt nicht so der Knüller, das halt erinnert ja was. sagt ihr, Leute, optisch? Ihr könnt es gerne in die Kommentare reingreifen. Ja, haut mal rein, 1 bis 10. Würde mich interessieren, was ihr sagt. Genau. Ob, das, ja, ja. ob das mein Auge nur ist oder Charo ist, ich werde dir die, die Kamera jetzt in die Hand drücken und dann werde ich meinen Senf da mal zu so abgeben. Jawohl, dann äh, nimm so Platz, Herr ja, Holger Wenn ja. Salz oder so fehlt, kann ja. man nachwürzen oder. Doch, Salz würde ich noch erlauben. Ja. So, dann film mal bitte noch mal auf, lieber Charo. Probiere jetzt erstmal die Malve war das, ne? dass du dieses Gericht gewählt hast, Schau. Also jeder wäre auch nochmal sicher gegangen, dass du dich dafür entscheidest, echt geil. Also, Nudeln tatsächlich al dente hätte ich nicht gedacht, außer gewinniges Gericht. Noch nie mal so gegessen. Habe ich natürlich auch keinen Vergleichswert. Also nicht die Zunge mal tragen. Mhm, Gefährlich, ja, ja, <lacht> das ist doch gierig. Schön pusten. gut. Ja, ganz cool. Nicht so zäh oder so. Mhm. Ich würde mal so sagen, wenn ich vergleiche aus Marokko, direkt am Meer, wo ich mhm. gegessen habe, ne? ihr merkst so ganz leicht dieses Fischige, sag ich mal. Mhm. Aber nicht schlimm, nicht unangenehm oder so. Und in, in Marokko war das noch cleaner. Ja. Aber stabil. Wir switchen einmal rüber zu Lukas und dann sehen wir uns hier jetzt wieder. Und, und da sind wir wieder am Start. Wasser kocht, die Nudeln kommen rein. Ich habe Spaghetti und wenn ihr Spaghetti nehmt und schaut, dass sie so eine hat, die so eine raue Oberfläche hat. Du hast mehr Stärke, glaube ich, in den Nudeln außen und die, mhm. die hat mehr Grip für die Soße. Das heißt, die Soße bleibt besser haften Okay. okay. Richtig, richtig klein gemacht, ne? Mehr Flavor, oder? Mhm. Dass du jetzt ohne Sahne oder irgendwelche Milch oder was auch immer eine schöne cremige Soße hinzubekommen. Ja, so. ja. nur mit Nudelwasser und diesem Pesto und am besten auch ohne Flecken zu machen. Oder? Ja, ja, das krieg ich auch noch nicht hin. So, die Anrichtung. Okay, Lukas, du hast sehr genau genommen mit der Anricht, das finde ich geil. Für mich erstmal, Leute. Ich habe die gerüchige Flasche am Anfang richtig schöne mit frischen Kräutern gearbeitet. Das kommt in die Nase, das ist geil rübergekommen. Lukas hat mit viel Nudelwasser gearbeitet. Soße sah sehr geil aus. Wir gucken jetzt vom Geschmack. Ja, ich bin richtig gespannt. Erster Biss, das wie erster Biss in Döner, erster Biss in die Pizza, mega geil. Hast du den noch gar nicht drauf ein, aber du hast erstmal die schönen Tomaten. Gut gewählt, schön Geschmack, du hast das so gut gemacht. Es dringen aber schon die Gewürze und ganz leicht in meinen Gaumen, aber ein wilder Mix, den ich noch nicht so ganz deuten kann. Also für mich das Erlebnis gerade nicht anders als im Restaurant und ich würde jetzt mal behaupten, die hier wird mit Sicherheit dem nicht nachstehen, wenn ich jetzt in 0815 der Gena einfach eine Pasta kauf. Jetzt, Lukas, dann muss ich die echt Das mit der Minze kommt heftig. Das ging so ganz leicht durch. Ganz durchdachtes Gericht. Ich sag euch, ich würde auch meine Kollegen niemals schonen. Wir brauchen hier nicht zehn Kochbattles machen. Und dann kommt irgendjemand und jedes Mal für acht von zehn, dann denkt ihr auch, irgendwann bin ich bescheuert. Wir switchen noch mal eben kurz zum Scharo rüber und dann kommen wir zum Lukas. So, und da sind wir wieder am Start. Also, Schau, gut dabei die Fische erstmal. Was mir sehr geil gefällt, ist äh, die Mal. Die Flasche mit der schön Biss noch. Das mag man nicht glauben, dass sie Biss hat. ne? Nee, ist aber so. Geilen Biss, gefällt mir gut. Die hast du richtig gut hingekriegt, Schön weich im Biss auch. Von den Kräutern, Knoblauch, mmh. schmeckst du direkt nicht so, dass du sagst, es ist Boom, Koreaner, Boom, Knoblauch, sondern es ja. vermischt sich halt zu einem. Genau. Und die Schärfe kommt mal ein bisschen Schärfe durch. Gleich, ja. Hast du auf Kartoffelbasis geschärft? Ja, auf Kartoffelbasis. Ge ja, das Basis. Mhm. Ja. Wenn ich jetzt die Stärken und die, die, die Schwächen vom Gericht einmal vorheben muss, dafür bin ja, ich mit mit ja. ja da. Stärke, Malve, Meeresfrüchte, die Kombi, zusammen mit der Tomate und diesem ganzen Fett und so, du hast das im Mund, das ist einfach lieblich. Mediterran. Ja, Mediterran. Das steht ja vor. Negativ, der eigentlich einzige negative Punkt, der mir einfallen würde, ist, du hast zu viel Salz genommen. Das ich muss aber auch sagen, äh, der Koch ist verliebt momentan. Er ja, ist er, ne? Ja, ja, ja. Das freut mich, auch, ja, das freut mich. Ja, der Koch ist verliebt. Das freut mich. Da ist auch so eine leichte Deftigkeit drin. Ich denke mal durch Öl, durch diese Röstung. Ich glaube, die Malbe nimmt einfach sehr viel auf. Auch an Geschmack, ne? Auch Geschmack. Die hat, du hast ja gesehen, mhm. die hat ja alles aufgesaugt. Alles. Alles drin. Das special, das ist neu, das ist außergewöhnlich. Klar, ich werde dir direkt die Bewertung dazu geben und dazu komme ich zu dir an halt. den Tisch. Und danach esse ich danach weiter. Ne? Ja, jawohl, bitte. Weiß, mach mal kurz die Hände. Ja, ja. Also ich lasse dich mal halten, ne? Ja, ich halte. Bevor es zur Bewertung kommt, einmal rüber nochmal zu Lukas und dann kommen wir rüber zu der Bewertung ja, von jawohl. Charo. Sind wir wieder am Start mit Lukas? Ich ja, habe bisher ja nichts, was mir nicht gefällt, ehrlich nicht. Was das Gericht ausmacht, sind die Wahl der Kräuter. Ich vermute, hättest du jetzt ein basilikum pesto gemacht, ne? hätte ich gesagt, so ja, habe ich in Grün schon gegessen. Aber ja, Mit dieser Minze, wo ich auch sehr skeptisch war, weil Minze kann es sehr ja schnell auch versauen, wo ich eben hier dran war und das so in den Mund gesteckt habe. Da kommt so viel Aroma in deinen Mund rein. Und gerade diese Mischung aus den drei Kräutern, einzigartig, Habe ich so noch nicht gegessen. Wenn ich in ein Restaurant gehe, das würde ich jederzeit wieder bestellen. Das freut mich doch danke. Es hätte mir echt weh dich jetzt zu verletzen. Ich habe alles gegeben, damit du es nicht mhm. machen musst. So schwer schaue das zu schlagen. Ich werde mich da jetzt nochmal richtig schön reindenken. Dann kriegst du deine Bewertung von mir. Da werde ich auch kurz einmal drei, vier Minuten brauche ich für mich. Dann gehe ich in mich erst dabei. Da brauche ich wirklich Totenstille. Dann kriegst du deine Bewertung. Lukas, du kriegst meine Bewertung erst. Man muss dazu sagen, ich will auch noch pasta bewertung auf meinem Kanal durchziehen, so Restaurants. Deshalb bei der Bewertung bin ich echt noch schmal reingegangen, weil ich möchte die Messer natürlich nicht zu weit hochsetzen. Aber diese Kombi an Gewürzen oder beziehungsweise die Kombi an Kräutern bei dir, die hat mich vom Sockel gehauen. Das war so eine wilde Kombination, hat mich schon gut geflasht, würde ich dir eine 8,8 Punkte geben dafür. Hätte ich auch noch höher, aber dafür bin ich noch nicht genug im Pasta-Game drin und muss dann noch mal ein bisschen auf die Reise gehen. Aber das war eine richtig gute Pasta, Lukas. Und ich kann dir noch nicht sagen, wer der Gewinner ist, weil ich jetzt erst zu so schaffen rüber switchen und der wird dann entweder enttäuscht oder er wird sich freuen aber vielen Dank dir sehen. schon mal dass dir geschmeckt hat auf jeden Fall ja mich auch und denkt dran Lukas wäre es noch nicht getan hat auf jeden Fall ein Abo dalassen Kuss geht raus ja man wir switchen rüber zu Charo. Du kriegst von mir lieber Charo eine 8 von 10 Punkten Wow. das Salz hatte ich ein bisschen gekillt ich weiß nicht wie es gelaufen wäre ohne Salz aber der Gewinner ist in diesem Fall, leider Lukas, leider ah, Lukas, er hat die 8,8 gekriegt. Glückwunsch an Lukas, habe ich mich bis küsse deinen Augen. Aber dein Gericht war stark, also hast du mich nicht enttäuscht und gerade wie du sagst, wenn man jemand beeindrucken will, ist es heftig, das dir sonst keiner auf. Diese Malve und so, das, wie das ist ich auch Ich so. verliebt, tut mir leid, ich kann nichts dafür. Das ja, ja, das merkt man. Schau in love. Schau in love. <lacht> Die Bewertung ist am Start, Schau, hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht bei dir. Absolut, absolut, ja. immer wieder gern gesehener Gast. Ja. Und Lukas, Glückwunsch an deinen Sieg und ich hoffe, dass du mich auch mal mit deinen Leck Pasta beglücken kannst. Das wäre geil, das wäre äh, geil. Ja, Alles ja zusammen vielleicht sein. mal überzeugen. So romantisches ja, Dinner hatte ich sowieso mal überlegt, so ein Format zu machen. Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Ja, denkt dran, den Charo zu abonnieren und dann ja, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und schreibt es rein in die Kommentare, wenn ihr diese Battles mehr sehen wollt. Ich hab viel auf Lager da noch. Kuss, bis zum nächsten Mal.